Punkt 4 rufe ich auf. Wahl der Mitglieder für die 16. Bundesversammlung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung wählt der Landtag die auf das Land Hessen entfallenden Mitglieder nach Vorschlagslisten der Fraktionen. Am 13. September 2016 hat der hat die Bundesregierung auf Vorschlag des Bundesinnenministers Thomas de Maizière festgesetzt, dass auf das Land Hessen 45 zu wählende Mitglieder entfallen. Es liegen Ihnen hierzu die Wahlvorschläge der Fraktion der CDU, Drucksache 19 43 Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19 /48, Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19 97 Neu, Fraktion der FDP, Drucksache 19 sowie der Fraktion der SPD, Drucksache 19, und 9 vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Ich habe keinen Antrag vorlieben, dass die Wahl geheim durchgeführt werden soll. – Das ist doch bitte Frau Kollegin Dorn. Herr Präsident, Sie hatten sich versprochen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Also die Drucksache unseres Vorschlags ist Drucksache 19, dann wiederhole ich es, Drucksache 19 /4084. Okay, vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Meine Damen und Herren, dann können wir also nun offen abstimmen. Zunächst einmal will ich kurz vorprüfen. Ich gehe davon aus, dass bei der CDU alle 47 anwesend sind, bei der SPD alle außer Herrn Kollegen Franz anwesend sind, bei BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN alle 13 anwesend sind. Bei den LINKEN alle sechs anwesend sind, FDP ebenfalls alle sechs anwesend sind, und Frau Kollegin Öztürk auch dabei ist. Gut. Dann sind wir also 109 Stimmberechtigte nach meiner Rechnung. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Am Ende werden wir jetzt bei Abstimmung nach Fraktion aufrufen und dann nach Fraktionen auch entsprechend zählen. So. Nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten hat jeder Abgeordnete jede Abgeordnete eine Stimme. Meine Damen und Herren, wer der Liste der Fraktion der CDU, Drucksache 19-4043, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das müssen 47 sein. Danke schön. 47. Dann rufe ich auf, wer dem Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Drucksache 19-4084, zustimmt. Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 13 Abgeordnete. Dann frage ich, wer dem Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19, 4097, zustimmen kann, den bitte ich auch um das Handzeichen. Das sind sieben. Hier steht sechs. Ja, sechs plus Frau Öztürk. Das sind sieben. Das schaffen wir gerade noch, bis sieben zu zählen. Okay. Das sind sieben abgegebene Stimmen. Wer der Liste der Fraktion der FDP, Drucksache 19, 8 zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind sechs abgegebene Stimmen. Wer enthält sich der Stimme? Keiner. Dann sind das auch in der Summe entsprechend. Du musst die spd oh, habe ich habe mich schon eingetragen. Also, ja, das ist der Nachteil, wenn zu spät gekommen ist, es die Reihenfolge Ich frage die SPD, wer dem Vorschlag der Fraktion? Wer dem Fraktionsvorschlag der SPD zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 36. Meine Damen und Herren, damit sind inklusive der Abfrage der Enthaltungen keine alle Stimmen, alle Fraktionslisten abgefragt worden. Demgemäß, aufgrund der Zahlen, die ich festgestellt habe, kann ich bekannt geben, dass neben dem 4 Abs. 3 des Gesetzes vorgeschriebenen System nach DeHondt auf die Listen folgende Zahlen von Mitgliedern entfallen? Das müssen Sie vorlesen. Das untere CDU 20, 15? Ja. CDU 20? Ich weiß SPD 15. Grüne 5. Linke 3. FDP 2. CDU-Fraktion, 20 Mitglieder der Bundesversammlung. SPD-Fraktion, 15 Mitglieder der Bundesversammlung. Fraktion die Grünen, 5 Mitglieder der Bundesversammlung. Fraktion DIE LINKE drei Mitglieder der Bundesversammlung und die FDP-Fraktion zwei Mitglieder der Bundesversammlung. Meine Damen und Herren, damit sind die Gewählten in der Reihenfolge der Listen gewählt. Und die darüber hinausgehenden Abgeordneten sind Ersatzmitglieder. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass den gewählten Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 16. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten ein Schreiben übermittelt wird. Dieses Schreiben enthält die Annahmeerklärung zur Wahl als Mitglied bzw. als Ersatzmitglied der 16. Bundesversammlung. Ich darf Sie bitten, wie Sie auch dem Schreiben entnehmen können, dieses ausgefüllt binnen zwei Tagen an die Kanzlei des Hessischen Landtags zurückzureichen. Die von Ihnen erbetenen Daten sind nach § 4 Abs. 6 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten dem Präsidenten des Bundestages durch die Kanzlei zu ermitteln. Sobald Ihre Annahmeerklärung bei der Kanzlei eingang ist, erhalten Sie rechtzeitig die entsprechende Unterlage zur Vorbereitung Ihrer Reise nach Berlin. Das ist damit vollzogen. Jetzt musst du die Dinge, die ich für aufrufen. Ja, ja. Was ist denn das hier? Das war für die meine Damen und Herren, ich habe vorliegen zur Geschäftsordnung einen auf ihren Plätzen verteilten dringlichen Entschließungsantrag der Bankfraktion der CDU und Bündnis 90/Grünen betreffend Einigung auf Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Entlastet Hessen ab 2020 jährlich um mehr als eine halbe Milliarde Euro. Drucksache 19 4110 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann nehmen wir das auf die Tagesordnung auf. und Wir können den Entschließungsantrag als Top 41 behandeln. Er kann, wenn nicht widersprochen wird, mit dem Einzelplan 02 aufgerufen werden. Kein Widerspruch, dann verfahren wir so. Haben wir noch einen?